Auch äh, wenn es Ihnen gelegentlich anders vorkommt, tatsächlich ist Ihr Partner nicht Ihr Gegner oder Konkurrent. Ganz im Gegenteil, er ist Ihr Mitverschwörer. Ja, er kämpft nicht gegen Sie, sondern mit Ihnen gegen den gemeinsamen Feind. Welchen Feind? Nun, jeder beide Ängste, Befürchtungen oder ganz allgemein, was Ihnen gemeinsam im Weg steht, damit Sie Ihre tiefe Verbundenheit, zu deutsch Ihre Liebe, genießen können. Wenn Sie das Ziel aufgeben, sich gegen den Partner zu wehren und stattdessen sich darauf konzentrieren, dass nicht nur Sie, sondern auch Ihr Partner lieber nicht streiten würde, dann haben Sie eine Chance mit geeinten Kräften, die Themen, die Sie beide trennen, gemeinsam zu besiegen. Und hier ist wieder einmal eine gute Nachricht, jeder kann seine Kampfrichtung ändern. Sie müssen dazu bereit sein, auf die gerechtfertigte Erwiderung, auf den Vorwurf des Partners zu verzichten. Das ist doch unsinnig, wenn wir wegen so einer Kleinigkeit uns gegenseitig in die Haare kriegen. Lass uns lieber überlegen, welche kreativen Lösungen uns einfallen, damit wir, was uns trennt, aus dem Weg räumen können. Klingt einfach, ist es leider nicht. Nur wenn Sie Ihren Gefühlen nicht nachgeben, die Sie dazu drängen, nochmals auf den Vorwurf Ihres Partners zu erwidern und stattdessen diesen stehen zu lassen, um den gemeinsamen Feind Ihren Konflikt zu besiegen. Nur so werden Sie wieder zu dem Liebespaar, das sich vormals vorgenommen hat, alles was zwischen uns steht gemeinsam aus dem Weg zu räumen.